Ja, <lacht> <Geil, sorry. lacht> und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir mal wieder alle drei mit den Fettbikes unterwegs und es ruft der. Berg. Berg. Ja, aber welcher? Ja, das wissen wir noch nicht. Aha. Ja, ja. Oder wisst ihr es schon? Wisst ihr, wo wir hinfahren? Wo könnten wir hinfahren? Ja, jetzt geht's es rauf bei uns Richtung Oxalm. Erstmal noch alles im Schatten, aber die Sonne wartet schon auf uns. Also, dranbleiben. Hier wird jetzt gerade mal wieder ein Foto geschossen. Wir sind zwar immer noch im Schatten, aber Panorama ist schon mega. Da zum Beispiel der große Rettenstein, Brechhorn, Gampen, Vicky, Gorsberg ja, und eben Martin, beim Fotograf hier. Klick klick. Hier wird schon wieder fotografiert, aber wie ihr seht, haben wir jetzt tatsächlich die Sonne erreicht. Oder sie uns besser gesagt. Da ist sie <lacht> nämlich über den Grat gekommen. Was bei den Bergen recht cool ist, er hat zwar in der Auffahrt ein bisschen Low-Budget-Sonne, aber dafür ist ein bis eigentlich so ein Untergang komplett angestrahlt. Das ist dann schon cool Man meint es so zwar gar nicht, aber es ist so. Ja, ja ich finde das auch immer total super, weil dann hat der Martin nämlich keine Motivation runterzufahren. Nein. Was heißt, dass wir dann im Halbdunkeln rumeiern und in der Kälte. Zwischen die unten sind. Bären und Wölfe. Ja. <lacht> oh, wir sind Feste haben wir jetzt schon mal erreicht. Schön kompakt. Also für uns super zum Fahren. Nur die ersten komischen Blicke haben wir natürlich auch schon auf uns gezogen. Cool, das ist Ja, echt. Ja, Sehr ja, ja. Ja, ja. ja, genau. Ja, genau. Weißt ja, du ja. was ist das vom Video? Perfekt. Ja. Na, echt super. Ja, schon wieder und wir sind nachher am Strand. 60 Funken vor der Krähen. Wir treten da mit 16.000 Waffen. Für uns heißt es von nun an schieben und tragen. Da oben ist unser Ziel, direkt unter der Sonne, der Schwarzkugelgipfel. Und jetzt wird noch ein Foto von uns gemacht. Hopp, hopp, weiter geht's. So schaut jetzt der Aufstieg für uns aus. Da hinten seht ihr eben den wilden Kaiser in den Wolken hängen. Aber hier ist Sonne pur. Ich hatte das Stirnband schon aufgesetzt, nicht weil es so kalt ist, sondern wegen der Sonne. Und ja, da kommt jetzt der Gosberg zum Vorschein. Ja, es geht echt super, es ist richtig kompakt. Und von dem her geht es relativ gut zum Hochgehen. Und ich bin aber gespannt, wie es zum Runterfahren geht, weil manchmal bricht man dann relativ gemein ein, wenn es eben kompakt ist und dann plötzlich doch aufmacht. Ja, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir mal raufkommen halbe Stunde oder so werden wir noch vor uns haben und dann haben wir es auch schon geschafft für euch geht es natürlich ein bisschen schneller <lacht> und wie läuft's? geht Lift einmal höher alles geht aufgeladen, ein bisschen zu fettig ich finde es kleiner, das ist ja mit Ski und Skische hinten drin sieht man jetzt den Gipfel für uns ein bisschen haben wir noch Geht ganz gut. Hier seht ihr, es ist eh kein Schnee, ist alles weggeweht und da kann man jetzt schön hochgehen. So, gerade haben wir schon erreicht. Da geht es eben noch rüber. Hier vom Panorama her, jetzt noch geiler finde ich, mit dem kleinen Rettenstein noch dazu. Schon sehr, sehr geil immer hier oben. Kann sich durchaus sehen lassen. Kai. Servus. Hi, der Kai, Nadina? Der Kai. Ja. Ja, Oben sind wir. Juhu! Yeah, jetzt star. wird dann auch gleich gejausnet. Aber erst gebe ich euch noch einen kurzen Panoramaschwenk. Heute sind wir alleine. Das müssen wir ausnützen. Hier Blick Richtung Jochberg. Hier Schneewächte. Wilder Kaiser. Hohe Salbe, Gampen, Schleiding, Brechhorn. Dann setzt es aus. <lacht> Großer Rettenstein. Massiv die hohen Tauern. Gruber, ja, Jetzt bist du da. Also da groß, der ganze Balken sind hinten die hohen Tauern. Und Großglockner und Venediger ist da draußen. Also markante Berggipfel. Sind eigentlich da ganz cool in die Kitzbühler Alpen, weil man ja für relativ wenig Höhe. Eigentlich ein krasses Panorama hat. Und ja, zurück gesehen man wir da sogar ein bisschen hinterher aus Die Linie, das Kufstraße. Und hinten ausse dann, was da hinten 16 Windel Und da eigentlich dann schon die Ziller da ja. Was umschauen. Wahnsinns-Aussicht. -Wahnsinns ja. So, jetzt aber. Ja, also. mmh. Lecker. Sehr gut. Sehr gut. bei Alina. <lacht> Das ist ein krasses Rodeo. Rodeo-Reisen ist es. Bin ich hatte natürlich jetzt auf die Fotografieren und Interview und da wird ja mal wie viel schnee hier nicht, ne? der kommt kaum mehr hoch. Das ist von Fettbecken, ist immer fast das Schlimmste. Und man mag froh auch, wenn man nicht nur mehr umfliegt. Uh, ja, es Sechs ist, echt, das, ist das Dilemma, das ist echt schlimm. Es gibt so viele Armmuschel nachher, mehr als ich hier. Das ist echt krass. Und er äh, ist schon da unten da. Das ist mir jetzt so krank am Bern. Ich auf gar keinen Stock mehr machen. Wo muss man schon drehen bei ihm? Jawohl! Ah, geil, so viel! <lacht> über die Brücke drüber. Die schaut allerdings ein bisschen schwindlig aus, vor allem auch mit dem ganzen Schnee. Oh, oh, oh! Scheiße! Ja, passt schon, ist noch So, jetzt haben wir die Brücken quer Jetzt schauen wir, ob da eine Kugel vor die Hexen. Ah, die Wicke ist am guten Weg dumme. Jetzt geht's ja. Ja, dir? So. so, jetzt wird mir das Geheimnis jetzt unter den Gamaschen ausschauen bei mir ist es so nass alles Ich bin jetzt mal auf dem kleinen Alina, Alina, Alina. <lacht> Aber ich hab dir auch ja. gesagt, du hast die kleinen Gamaschen ich drüber. Einfach ja, ich hab dir gesagt, du hattest halt die kleinen Gamaschen drüber. Ja. Aber man muss einer Frau nicht widersprechen, man muss man warten, bis sie selber wird. Oh. Frischkäse, der ist, mit, der ist auch mit Eis, oder? Ich glaube, ich dass der mit Eis ist. Ja, die Schuhe hast ich in der Früh noch ein auch zu, was sie kauft kaufen. Scheiße! Ich, Nein, das gesagt, ist ich nicht, Ja, das ich ist das nicht dein Ernst, oder? Sag was hältst du, du was ich euch erzähle? Ich wollte nichts dazu sagen. Also, wer gerne mit uns mitfahren möchte, meldet es euch einfach in die Kommentare. Scheiße! Das ist ja krank. Ja, gut, wie e auf den letzten Metern haben wir jetzt scheinbar alle GoPros leer gesaugt, aber auf jeden Fall habe ich gut geschafft. Ja, war echt cool. Ich <lacht> habe jetzt zeitweise die Fragen, warum tue ich das oder was mache ich da? Aber das macht es, glaube ich, gerade aus. Ja. Ja. ja, war echt cool. Und ja. wieder mal was anderes, weil es ist halt nicht, nicht das ganze Jahr so eine Möglichkeit, so ein Blätzchen zu machen. Die <lacht> <Wir> Bauchmuschel <lacht> ja. fahren auf vom Loch. Das haben wir auch, ja. Und Gott sei Dank haben wir es jetzt vielleicht gesehen. Aber die Wasser ist ja ganz lustig. Mhm. Die haben aber auch nicht die erbärmlichen Teile gesehen. Ja, stimmt, ja. Weil der, ja, der Schnee war zum Teil so faul, ja. dass man bis zum Boden durfte. Wo du jetzt Bauch Ja, halt. Ja. Ja. Ja, das das ja. Ja. Ja. ja, ja, die Ja, war es die, ja. ja. Ja, das ja, haben wir schon ja schon erörtert. Die waren nochmal rot, die sind jetzt ganz blau, schon vor der Krippe. Ja. Auf ja. nach Hause, okay. ja. Wir sagen Danke fürs dabei ja. sein. Wir ja. hoffen, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.